Servus liebe Wanderauto und, und Buschkraftfreunde, schön dass ihr wieder da seid. Ja, das Sven ist heute da, besucht von Amazonas. Ist mit dem Radl hergefahren. Wie lange hast du gebraucht? Mhm. Zwei Stunden. Zwei Stunden, klasse Sache. Ja, was wir heute machen, ist ein bisschen abchillen, abhängen, abhompen, wie man sehen will. Ja. Einfach die Zeit ein bisschen genießen, kennenlernen, ratschen, Spaß haben, Kaffee trinken. Kaffee trinken. So, jetzt suchen wir uns einen schönen Platz, wo wir uns abhängen können. Schauen wir mal, wenn wir schon was finden. So Sven, was sagst du zu dem Wald? Ja, Wahnsinn. Das Ausblick hier. Das also ist ein Ausblick. Schaut richtig bequem aus Wenn ja. Zeigst du mal kurz das Abspannsystem so. von der Hängematte? Also wir haben hier das Aufhängeset. Das ist ein dynema Material, ein M-Stil. Das ist im Prinzip, wie man es vielleicht früher von so einem alten Auto-Abschleppgurt kennt. Diesen Hohltau, wo du früher eben das Seil immer reinschieben musstest und auf Zugbelastung klemmt es fest. Und das ist im Prinzip genau dasselbe System hier. Das läuft hier quasi innen durch. Wenn du das entlastest, kannst du es verschieben, kannst du es kürzer oder eben länger machen. Stufenlos verstellbar und auf Zugbelastung klemmt sich das dann einfach fest. Wunderbar. Bei dem m material ist es auch so, dass du eigentlich fast keine Dehnung hast, also du hast jetzt nicht dieses permanente Nachjustieren, wenn du jetzt in die Hängematte gehst, die hängt dann nicht stärker durch, das stellst du einmal ein und gut ist. Das ist eine schnelle, einfache Geschichte. Hier ist der Baumschutzgurt eben schon dran, da ja, ist da fix. Das heißt, hier hast du eben auch wenig Zugbelastung auf dem Baum und die Länge ist eigentlich für die meisten Anwendungen ausreichend. Also das wäre jetzt hier eben die Maximallänge. Klar, es gibt immer mal wieder Situationen, wo die Bäume halt dicker sind. Ähm, da macht es dann aber einfach Sinn, dass man sich hier nochmal eine Verlängerung mitnimmt. Letztens draußen, das war ein Und war so. Das Prost, liebe Zuseher, Atze, Prost, Sascha, Prost. Genau, wir sitzen am Boden rum. Genau, die Hängematten, Hängematten hinten, wir sitzen richtig. am Boden. Aber ja. Requisite, also ich persönlich mag eh keine Hängematten, ich finde es <lacht> total unbequem. Genau, ja, ich finde es auch furchtbar, weil es nur Werbezweck hier... Ja. Ja. Genau, <lacht> eigentlich ist draußen eh blöd. Aber draußen ist gar nicht schön. Nee so gehen wir dann oder? weil ich wollte ja. mal zur Massage mhm. ja heute Abend muss ich auch noch Film gucken okay von so eine Wald ah genau genau mhm. dass man sich wieder ein bisschen so fühlen kann ne? ja. und dann angeben kann dann geht ja. er raus und so weiter mhm. Mhm. ja ja So, leider müssen wir wieder zurück. Sven hat noch eine super Heimreise vor sich hier. Ja, zwei Stunden halt, ne? ja. Ähm, ja, war richtig cool mit der Hängematte. Mal ausprobiert jetzt. Sehr bequem, leicht, ja. top Geschichte. Kann ich nur empfehlen jetzt gerade. Ja, leider müssen wir jetzt wieder zurück. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Servus, ciao.